Das sind Uwe und Rolf. Beide sind Unternehmer und beschäftigen auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nicht allzu viele, auf jeden Fall unter 30. Uwe und Rolf bezahlen beide gute Löhne und Gehälter. Doch das ist nicht alles. Einige von Uwes Mitarbeitern erhalten seit diesem Monat deutlich mehr netto, andere bekommen tolle Zusatzleistungen beim Zahnarzt oder bei der Anschaffung von Brillen bezahlt. Einige Mitarbeiter gehen jetzt sogar als Privatpatient zum Arzt, ohne die Krankenkasse zu verlassen. Rolf fragt sich... Wie finanziert Uwe das alles? Als Uwe ihm dann noch sagt, dass er unterm Strich nicht einmal mehr Geld ausgegeben hat, ist Roll völlig aus dem Häuschen. Uwe hat einen wirklich tollen Tipp bekommen und einfach gerechnet. Mit dem Rechner auf umlage.de. Dort hat er nur sechs Werte eingegeben und sofort am Bildschirm ein überzeugendes Ergebnis erhalten, das ihm die Augen geöffnet hat, wo er als Arbeitgeber ansetzen kann, um richtig Geld zu sparen einzelnen Mitarbeitern kommen schnell weit über 1000 Euro im Jahr zusammen. Summen, die sehr gut und gewinnbringend für seine Mitarbeiter investiert werden können. Rolf ist begeistert und neugierig. Er geht sofort auf umlage.de und rechnet für sein Unternehmen. Sind Sie auch Unternehmer? Dann machen Sie es wie Uwe und Rolf. Jetzt klicken, rechnen und sparen. umlage.de.